Ich bin der Christian, ich will euch TYPO3 ein bisschen näher bringen. Normalerweise halten wir hier an dieser Stelle immer so eine Standardpräsentation, was TYPO3 alles kann und was schön ist und was toll ist. Und ich dachte mir, das ist die letzte Präsentation, die auf der CeBIT stattfinden wird. Deswegen werde ich euch heute mal was Neues präsentieren. Wir haben in, äh, im April die Ehre, ein neues Introduction Package vorzustellen, das Introduction Package ist ein Setup, ein Basic Setup, was man sich auf der Website von TYPO3 angucken kann. Das gibt ein bisschen Einblick in die Standardfunktionen von TYPO3. Man kann ins Backend reinschnuppern, man kann ins Frontend, also auf die Seite schauen, was kann man mit TYPO3 generell umsetzen und äh, was können die neuen Versionen. Das Introduction Package läuft immer standardmäßig auf der äh, neuesten Version, die wir auf unserer Website anbieten. Äh, generell zum Erreichen, wer das sehen möchte, auf der TYPO3.org-Seite ähm, Ah, mit Kabel wird es wahrscheinlich dann auch funktionieren. So Das ist ein Windows-Rechner, das wird einen Moment dauern, bis der sein Internet gefunden hat. Aber ähm, also ich verrate so viel schon mal, auf der Typo3.org Seite gibt es einen äh, Bereich, der heißt Demo und dort gelangt man immer auf den auf das aktuelle Introduction Package. Typo 3 von der Historie her ist, äh, ist das Ent Enterprise Content Management System, also Enterprise unter den anderen Content Management Systemen. Was das bedeutet, will ich euch gerade zeigen. Das Introduction Package hier zeigt eine typische neue Website im Web 2.0 Stil. Diese Website ist komplett responsive entwickelt. Das heißt, die Webseite reagiert auf äh, die Größe des äh, des Gerätes, auf dem es bedient wird, hier sieht man äh, simuliert mal ein äh, Mobile-Gerät. Äh, also es funktioniert komplett auf allen Endgeräten und passt sich entsprechend an. Das unterstützt natürlich Typo 3 äh, von Hause aus. Äh, was man hier wunderbar sehen kann, ist, dass Typo 3 von von Haus aus out of the box einige Funktionen mitliefert. So wie zum Beispiel der, einen Login-Bereich. Man kann mit Typo 3 ganz einfach... Äh, benutzergeschützte Bereiche umsetzen, man kann ganz einfach eine Volltextsuche umsetzen oder natürlich klassische Inhaltselemente wie Texte, Text mit Bilder. Auch hier sei so viel wieder da, äh, gezeigt. Das reagiert natürlich auch entsprechend. Also wir haben das nicht nur auf der Startseite durchgezogen, sondern entsprechend auf allen Unterseiten. Das Backend möchte ich euch natürlich aber auch nicht vorenthalten. Jetzt ist das Internet auch da, dann kann ich da auch gleich mal reinschauen. Also hier auf der typo 3 Org seite gibt es den Demo-Bereich. Das ist im Moment noch das alte, das neue Introduction-Package wird im äh, April gelauncht. Und Schlaf ein. Wunderbar. Dann nehmen wir doch das. So. Hilfst du mir mal ganz kurz? Ich brauche mal den Login. Ja. Das ist das neue Introduction Package-Geld. Wir machen es nicht so oft mit Computern. Passwort <lacht> speichern. Danke. Wir machen sich zuerst auf Windows. Genau. Ja. Also, hier, das ist ein klassisches TYPO3-Backend. Äh, der eine oder andere wird es schon mal gesehen haben. Äh, lasst euch nicht abschrecken davon, dass es das hier so unglaublich vollgestopft ist. Das ist natürlich der Admin-Account. Das sind alle Funktionen. Ähm, das Schöne an Typo 3 ist, Redakteure sind hier vollkommen konfigurierbar. Das heißt, man kann den Redakteur auch nur mit dem Page-Modul abspeisen und es ist wunderbar Hand zu handhaben. Die Rechte sind nahtlos zu konfigurieren und jedes einzelne Feld, was man hier in der Bedienoberfläche sieht, ist auszuschalten oder einzuschalten. Und damit garantieren wir den Usern, dass der Redakteur das bekommt, was er auch braucht. Ihr seht hier, das Ganze ist wirklich in einem ziemlich einfachen Stil gehalten. Das heißt, solche Oberflächen kennt man ja unter anderem auch aus Word. Das heißt, Texte editieren oder so kommt einem ziemlich bekannt vor. Das ein oder andere CMS wird gegen Typo 3 argumentieren mit der Aussage, es wäre kompliziert. Ich möchte mal behaupten, dass es am Anfang bei jeder neuen Software immer so ist. Am Anfang muss, braucht man eine Weile, um sich daran zu gewöhnen. Das mag bei TYPO3 sicherlich etwas länger dauern, aber an dieser Stelle sei gesagt, wenn man einmal in das System eingestiegen ist und eine gute Agentur gefunden hat, die entsprechend die Schulung gestaltet, dann haben wir da keine Probleme. So, Huch. ihr seht schon, ich bin unglaublich auf Windows geprägt. So, ich möchte euch einfach mal zeigen, wie einfach es ist, hier ein Inhaltselement anzulegen. Ich kann hier direkt, ich zeige es nochmal an dieser Stelle, einfach ein neues Element anlegen. Ich bleibe jetzt mal bei einem stinknormalen Text und dann speichere ich meinen ganzen Verlauf. leere den Cache und dann geht es ab ins Frontend und guck mir meine Änderungen an. So, Examples. Und bei meinen Headers finde ich dann mein entsprechendes Element. Und das ist dann natürlich alles so gestylt, wie es die Agentur vorher eingerichtet hat. Ihr merkt, ich spreche schon oft von Agenturen, viele andere äh, Systeme sind für den Hausgebrauch gemacht, dass man es einfach als Normalbürger mal abends installieren kann oder so. Ähm, das ist bei TYPO3 nicht standardmäßig der Fall, das geht natürlich auch, aber man braucht ein bisschen Zeit, um sich dort einzuarbeiten, ähm, da stehen wir auch ganz offen dazu. Dafür habe ich mit Typo 3 schlicht und ergreifend ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich kann äh, RSS-Feeds implementieren, Neuigkeiten zeigen. Ich kann äh, mich an Shop-Module anknüpfen. Ich kann Tätigkeiten planen immer wieder. Und so bleibe ich immer. Auch auf dem aktuellen Stand. Was bei TYPO3 ein ganz großer Punkt ist, den ich extra hervorheben möchte, ist, dass die Sicherheit unserer Core-API und unsere Funktionen werden immer aktuellen Standards gerecht geprüft und aktuell gehalten, sodass es nicht zu irgendwelchen Eingriffen kommen kann. An dieser Stelle hier möchte ich auch das Ganze dann schon abschließen.